Ein schlechter Film ist für mich ein Film, der mich so überhaupt nicht, nicht berührt, also der mir jetzt weder zum Lachen bringt, noch sonderlich äh, noch zum Weinen bringt, noch auch nicht einmal aufregt. Ja? Also an der, wo man so nachher aussieht und sagt, ja, also es hat stattgefunden und zwei Stunden später ist er sowieso schon irgendwie vergessen. Also das definiert für mich einen schlechten Film, wo man das Gefühl hat, eigentlich hat man jetzt äh, einfach einmal zwei Stunden verloren, wo man nicht einmal weiß, dass man im Kino war. Ich habe mir mal geärgert, da war, ich, da war ich mit meiner damaligen Freundin, da waren wir gerade frisch zusammen und da sind wir in, in, in Kärnten, in Spital Trau <lacht> im Sinneplex gewesen und haben einen Film angeschaut, mit der Jennifer Lopez war das, wo sie Mutter geworden ist. Ein ganzer Satz, ich weiß nicht immer, wie der Kassen hat. Das müssen wir sich dann nochmal anschauen. Und der war wirklich, also der war ganz schlecht. Also da hab ich wirklich, habe ich mich einfach geärgert darüber, dass es das erstens mal. Diese Eitelkeit dieser Schauspielerin gibt, die da, also ich bin selber Vater und sie weiß, wie man bei einer Geburt ausschaut, und die Jennifer Lopez hat nur darauf irgendwie geachtet, dass sie gut ausschaut. Also, das hat mich überhaupt nicht berührt. Ja. Also, das war dann irgendwie aus der privaten Situation heraus ein bisschen ärgerlich. Was ich jetzt gesehen habe, war im, im, nicht im Kino, sondern im ORF, ist ein Film gelaufen. Ähm, Ah, mein Gott, wie hat der geheißen? Ein österreichischer Film, der auf, auf so einer Berghütte oben gespielt hat, wo, wo vier, vier Mädels und so mit der Vergangenheit, also das war auch ganz schlecht. Also das war, da habe ich immer das Gefühl gehabt, man fladert, man fladert, ähm äh, amerikanische Elemente zusammen, die sie in Österreich irgendwie also sie nicht ausgehen. Es gibt wunderbare Beispiele, wo sich das in österreichischen Filmen ausgeht, so wie In drei Tagen bist du tot oder so, oder, oder jetzt Das Stille Tal. Ja. Ähm, da habe ich das mein Gefühl, das funktioniert. Da kann man internationale Elemente zusammenholen. Da hat das nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie er gehasst hat. Habe ich auch schon vergessen. Ein guter Film ist, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich, einen, dass, dass ich einen Film sehe, sondern wo ich das Gefühl habe, ich bin wirklich in, in einer in einer Geschichte, wo man auch ein bisschen gefordert ist, ohne dass man es überanstrengt wird. Ja? Also man, man ist wirklich in einer, in einer Geschichte drinnen und man ist auf sämtliche Wendungen. Also, ich lasse mich dann immer auch sehr gerne überraschen. Wenn, Film, wenn man Filme überraschen kann, das, das habe ich sehr gern. Also, Shutter Island finde ich, find ich großartig. Also, das finde ich äh, von, der, von der Geschichte her eben auch die angesprochenen Wendungen finde ich da wirklich gut. Auch schauspielerisch finde ich den. Ich finde den wirklich toll. Was ich auch sehr gern habe, ist, ist, ist der Bill Murray, Lost in Translation zum Beispiel. Das ist, glaube ich, der einzige Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe, weil er mir, so, weil weil mir, so mir so gefallen hat und weil ich da auch das Gefühl habe, als also, da kann ich was lernen, da kann ich mir was mit, mit rausnehmen. Also das sind, schon, das sind schon ganz besondere Filme. Shadow Island, Lost in, in Translation finde ich wirklich... Also sie sind ziemlich oben dabei. Ich finde das ganz toll und habe mir da jetzt fix vorgenommen, mich da noch weiter einzubringen in die Materie, weil es, wenn, es, also wenn das wirklich was ist, wo, wo die Leute, also sprich das Zuschauer und das Publikum, für, das, für die wir ja das machen, unseren Beruf als Schauspieler, ja, weil wir Filme und Theaterstücke machen, wenn die äh, hingehen können und uns selber wählen können, äh, ist das natürlich viel unmittelbarer, als wenn es da jetzt eine spezielle Akademie gibt. Ja. Ist, ja, ist ja ganz egal, ob das jetzt der beste Film ist oder der schlechteste Film, aber dass du da einfach die Leute wirklich fragst äh, bei Chancengleichheit, was ist, welcher Film eben berührt oder eben berührt nicht. Also da finde ich, das finde ich sehr gut. Und vor allem, weil die Leute natürlich auch dazu erzogen werden, dass sie eine Meinung haben und sie eine Meinung bilden und vielleicht auch sagen können, warum eben ein Film gefallen hat oder nicht.